Euch jetzt wieder sauber? Jetzt geht es zum Zahnarzt. Mit meiner Lücke geht es jetzt weiter. Da hat er mir letztes Woche den, den Dübel wieder freigelegt, den ich in der Büsche habe. Da war ja dann Zahnfleisch drüber gewachsen. Das Ding ist jetzt oben mit dem Knochen verwachsen. Das heißt, wir können uns demnächst an den Zahn machen. Ja, das sollte nie allzu lange dauern. Dann werden wir wahrscheinlich einen Termin machen für, für einen Abdruck vom Gebiss. Ja, und danach fahren wir zum Konrad. Hier der einzige Laden, den ich jetzt wüsste, in Dresden, da gab es früher mal A-Z-Elektronik. Das war eigentlich ein gut aufgerollter kleiner Laden, wenn sie kleine Stecker und sowas haben wollten. Und so ein bisschen Haushaltsgelumpe hatten die. Gab es zwei Läden hier in Dresden, sind aber wahrscheinlich beide gegangen. Aber schon seit letztem oder vorletzten Jahr, schon eine ganze Weile weg. Und jetzt kannst du die Kabel bloß entweder online bestellen, oder halt beim Kanrad kriegst du was. Da hinten habe ich heute alles sauber gemacht. Und wenn ich dann, bevor ich die Elektrik anfange, dann will ich wenigstens noch die Schränke festschrauben. Ja, ich düsselt hier. Jetzt habe ich die ganze Zeit, die ich beim Zahnarzt vor und beim Bäcker die Kamera laufen lassen. Äh, da brauche ich nie, mich nie zu wundern, wenn die Festplatten voll werden. Das werden wir wahrscheinlich gleich löschen, wenn ich das im Video habe. Ja, Update Zahnarzt, es geht weiter. Die hat gleich, gleich heute, das sollte eigentlich durch Fäden gezogen werden, aber die hat mir gleich den Abdruck vom Gewicht genommen. Jetzt muss ich das nochmal mit der Krankenklasse bzw. auch mit meiner Unfallversicherung abklären. Aber ich habe ja schon gesagt, notfalls bezahle das ich das selber. Ist zwar ein bisschen heftig, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal schreibe ich die Schränke feste, selber gemacht habe ich. Wegen der Tischplatte oben drauf muss ich mir noch was überlegen, wie man die feste macht. Beziehungsweise im noch nochmal rumdürren. Bisschen Silikon muss ich mir noch kaufen, für, um die Spüle einzukleben. Aber das machen wir erst, wenn ich die Platte richtig fest habe. So, jetzt geht es vielleicht los. Konrad hat zu. Gibt es gar nicht mehr. Das ganze Gebäude das ist leergeräumt und im Bauzahn drumherum. Da war ja noch ein großes Einkaufszentrum drinnen. So, wenn ich noch Elektronikladen suche, kriege ich schon bloß Mediamarkt und so ein Zeug. Ja, ich will die Box hier dran bauen noch. hier haben wir ein paar Schalter, hier kann man noch irgendwelche Lampen hier schalten. Will ich noch nie, ob ich die nutzen werde, beziehungsweise was ich mit denen mache. Auf Fälle haben wir hier noch eine USB-Steckdose, eine normale 12-Volt-Steckdose, eine Anzeige und die bauen wir jetzt hier noch an diesen Box dran. Ja, jetzt geht's los. Er lädt. Ja, mein D-Plus-Relais ist kaputt gegangen wahrscheinlich beim Aus- und Einbau hier. Wenn ich durch Brücke geht's an und lädt. Ja, und wie lädt Mit 54 Ampere. Und wie das lädt du mit 54 Ampere. Schön du. So und mit bisschen Glück hat mein Relais bloß geklemmt oder was? Ich hab das oder der Rechner drinnen hat sich erschrocken dass der jetzt nach drei wochen oder so wieder arbeiten muss? Ne, waren ja keine, das war ja bloß gerade mal eine woche. Anderthalb. Jetzt ist er angeblieben. Da ging immer so eine minute oder so in der Ecke. Wenn man den Fremd erlegt hat, da gab es hier einen Knopf, dass man Storthilfe machen kann, über seine Zusatzbatterie. Und wenn es den gedrückt hat, hat er sich eingeschaltet und hat ganz Minuten oder und es würde das, das dann Strom rüber geben. zeigt an, dass die jetzt 13,9 Volt hat und 100% geladen ist. Und jetzt hat er das Motorgerät abgeschaltet ich ja jetzt nicht irgendwie geändert habe sollte wo hier ja die spannung noch voll ankommen auto habe ich gerade geguckt da habe ich einen stecker mit dem kann ich messen da ich 14 volt habe oder vier, 14 3 und das relay hat sich gerade wieder geschaltet. ich kann wenn ich ich kann es einschalten überhand ja, ich habe jetzt keinen Drücker dran, also habe ich mit der Prüflampe da gedrückt. Da geht's dran. Aber nach ein paar Minuten, ich weiß nicht wie lange das läuft eigentlich, ich habe das Video so genau beobachtet, nach ein paar Minuten ging es wieder aus. Ja, ich verschraube jetzt alle Schränke mit dem Unterboden. Da kann ich auch nicht mehr passieren. Jetzt hm? brauche ich mich. Hm? Ich hatte gerade in vorne an der Spitze, jetzt ist weg. Klein noch mal. Weil ich die ganzen Späne noch nie rausgeholt habe von gestern. Gar nicht mal gewöhnt, dass das zu hart an die Knie wird, wenn du dich knieest. Auf Arbeit haben wir so eine Kniepolster den Hosen. 5x30 habe ich ja die Schrauben genommen. Geht nicht viel unten rein, aber wenn ich sechs Schrauben nehme pro Schrankteil, dann sollte das wohl reichen. Before. Das ist ein... Mm. Ja, da kann können wir mal eine Box probieren. Ich habe Hier unten habe ich den Inverter dran und er lädt. Ja, sorry, ist ein bisschen schief ausgeschnitten. Ich noch nie so geübt mit der Stichsäge und so gefährlichen Werkzeugen. Ja, das habe ich mir verdient. Prost. Mit der Kühlbox reicht der Platz. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass der Platz zum Sitzen nicht reicht zumal ich ja eigentlich gleich 40 cm den Schrank haben wollte und zum Schluss dann nie aufgepasst hatte und den 50 cm Schrank bestellt habe. Weil ich wollte heute auch nie unbedingt Schluss machen, bevor ich den Schrank, die Deckplatte will ich ein bisschen verschrauben. Also insgesamt kann ich hier aber 10-15 cm meine Schraube rein. Oder ich mache einen Winkel. Bin ich auch noch nicht ganz im Plan, aber ich würde erst mal vier Schrauben rein machen, dass das hier nicht umfliegt. Ja. und schon boden. Und wir gleich. Ne, wir machen erstmal durch vier. Morgen kümmern wir uns ums Wasser und messen. Bank aus, die ich mir bauen will. So, tschüss bis morgen.